Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss hier zunächst einmal feststellen, dass sich die Empörung der Ampelkoalition, dem Wunsch, in dieser Situation eine Debatte zu führen und zu hören, was die Bundesregierung zu sagen hat, absolut lächerlich. Und, Genossin Mast, das war vieles, aber das war keine Geschäftsordnungsdebatte, wurde absolut deplatziert. Und ich möchte schon feststellen, so leid es mir tut, dass meine Fraktion in diesem Fall den Antrag der CDU-CSU ausdrücklich unterstützt. Ich finde, es das Mindeste, dass wir heute Ihre Positionierung auch zu den Fragen, die eben der ukrainische Präsident hier aufgerufen hat, dass Sie die hier darlegen. Und Sie sind ja Ich, ich kann ja sehen, dass also die Bundesregierung ja in ihrer ganzen Pracht, wenn man so will, hier heute versammelt ist. Und da Sie ja auch äh, professionell Politik machen, kann ich erwarten, dass Sie jetzt hier gleich ans Pult gehen und wir hier spontan diese Debatte führen können. Das wird möglich sein in diesen Fragen. Ich möchte zum Zweiten anmerken, warum ich das wirklich für völlig richtig halte, dass wir darüber diskutieren. Und Katja Mast, wir hatten eine Debatte unter den parlamentarischen Geschäftsführern über die Tagesordnung sehr wohl. Und es gab den Antrag des Kollegen Frei.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 Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, Sie kriegen das doch nun mit. Man muss seinen Kindern erklären, dass wir auf einmal wieder Krieg in Europa haben. Die Leute sprechen darüber. Es gibt große Angst. Und wir sind in einer Situation, wo Sie, Herr Bundeskanzler, das größte Militarisierung- und Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angekündigt haben. So ist es gewesen, wovon Ihre Fraktion bis auf die erste Reihe nicht mal was wusste. Und es ist das Mindeste, dass wir darüber diskutieren, wie Ihre Pläne dazu sind. Es ist doch wohl das Mindeste